Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon DX. Wir machen noch ganz kurz die Probetrainings. Nein, wir machen die nächstes Mal. Ich überspringe das jetzt immer ein bisschen anders. Ähm, genau, ich zeige euch jetzt noch ganz kurz mit den Intensiv-Tickets, wie die das nicht kennen. Ich nehme Gekabor, weil Gekabor weniger EP hat, also mehr braucht bis zum nächsten Level. Von wegen, wir können unsere Technik in den Dungeons jetzt verbessern. Das haben sie nämlich drin gehalten, das ist voll lame, weil... Genau. Jetzt läuft... Ja, oh, ist yes, okay, danke. Äh, Ich sterbe nicht mehr. Also wenn ich sterbe, geht es drei Sekunden, dann stehe ich wieder auf. Wir sind schneller, wenn ich jetzt einfach L drücke und dann A spamme. Weil... Ja, okay. So. Und einfach spammen. Einmal laufen. Und das heißt, ich benutze es nämlich auch Absorber und dann sollte der ziemlich sterben. So, das war's schon. Feueroden. Boom. Stimmt, geht nicht. Zack, ruckzuck, hier rein und weiter geht's. Und das ist der ganze Dungeon, den ich jetzt noch spiele. Ich kriege keine Items raus, nix. Okay, da greift nochmal an, das funktioniert. Random jetzt. das ist nicht mehr über ein Item oder so, das gibt's. Einfach sehr niedrige Chance, aber es gibt's. Und damit das Ganze mit der Zeit nicht so viel läuft, kriege ich jetzt erst am Ende die ganzen EP reingerechnet, auf einmal. Und dann kann das schon mal passieren, dass ich mehr als ein Level aufs Mal, aufs mal kriege. Ist mein Bildschirm gerade dunkler geworden? Ist mein Akku weg? Ne, das, das ist angeschlossen. Ups. Habe ich den vielleicht dunkel gestellt? Nö, nö. Okay, sieht nur von hier aus. Cool. Level ist gestiegen und das ist das Intensivtraining. Tada. Nein, noch nicht. Ich lasse das noch. Machen wir später dann zwischen irgendwann oder ich dann alleine kurz. Wir lagern wieder alles, was ich habe, inklusive die Tickets. Die Tickets geben recht viel Kohle im Fall. Also, wenn ich mal Geld brauche, mache ich es sonst über die Tickets. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall... So. Wir können Leute retten mit dem Orden. So. Wir sollten... Noch keine Partnerareale haben. Cool. Was neu ist, ich sehe jetzt hier, wie viele Missionen ich wo habe und ich kann hier dann gucken, welche Missionen ich wo habe. Also, ich kann hier Minon finden, für Taubsin ein Item finden und Wampel retten. Oder wir retten Wampel. Für ein Top-Elixier aber. Hier kriege ich Zink, Plusivsamen und Kraftbandana. Also wir gehen in die Donnerhallhöhle. Und so kann ich jetzt recht viele Missionen auf einmal haben. Zähle dann am Ende direkt mal. Lasst euch überraschen, es gibt vieles Neues. Und ich muss echt sagen, ich feiere die Soundtracks ein bisschen hier drin. Es kann sein, dass ich einige Dungeons ein bisschen schneide unterdessen. Wenn es zu lange ins Grinding geht oder so. Ich überlege mir das dann noch. <lacht> Wobei eigentlich finde ich es ganz cool, hier durchzulaufen. Cool. Und wie ihr seht, jetzt sehe ich oben, äh oben links in der Map, äh, in der Mitte links eher. Diesen hellblauen Punkt, das ist dann meine Missionsziel, Anzeige. Und es gibt noch mehr in Dungeons dann später, das äh, verrate ich jetzt noch nicht alles, die es nicht kennen. Wir verlassen den Dungeon natürlich nicht. Ich bin paralysiert. Kackstatik. Cool. So. so, wir gehen direkt weiter. So, und jetzt müssen wir nur das Item mitnehmen und nicht das Pokémon retten. Diese Mission kommt unterdessen sehr viel öfters vor als früher. Das gab es ganz, ganz selten damals. Äh, und dieses Item ist jetzt einfach gesichert, egal ob wir sterben oder nicht. Also ich kann das Item jetzt nicht verlieren oder irgendwie mit... Es gab eine Verkohlung oder so, die dafür gesorgt hat, dass ich Items verliere aus dem, I aus dem Inventar, und das war echt eklig. So, mit äh, Y kann ich Auto-Aim machen. Ja, wir haben hier Minon. Ciao Minon. Und ne, wir gehen nicht raus, sondern ich erforsche den Dungeon noch fertig. Unbedingt noch die zwei letzten Ebenen, oder die letzte Ebene. Für ein paar Items Farben des So, die Schatzboxen werden nicht mehr über... Ich glaube, das war auch beim Link, also beim Schlupuk. Sondern die werden jetzt automatisch am Ende des Dungeons aufgemacht. Und haben dann, je nach Farbe der Kiste, haben sie andere Items drin. Das seht ihr jetzt gleich hier den Screen. Jetzt geht eine rote Kiste auf und ich kriege Aurora-Schleier. Die blauen sind, glaube ich, seltener. Ich bin dir unendlich dankbar, dass du mich gerettet hast. Hier bitte deine Belohnung: Kraftbandana, 100 Pokecoins und keine EP, weil ich keinen Orden habe anscheinend. Habe ich keinen Orden? Hm. hm. Ein Bandana, cool. Äh, weil der Orden ist dann dafür da, dass ich mehr Items tragen kann und so. Das wäre dann noch wichtiger, eigentlich. Am nächsten Morgen. Normalerweise, wenn der Screen auftaucht, passiert was Spezielles. Dieses am nächsten Morgen ist normalerweise ein Anzeichen für. Hey, Story. Und wenn mein Partner zu spät kommt, glaube ich. Guten Morgen, Adi. Lass uns auch heute wieder unser Bestes geben: ein Erdbeben. Was passiert hier? Ein Loch hier. Ein Loch da. Und noch eins hier. Alle guten Dinge sind drei. Ach, gibt es etwas Schöneres, das Tunnel zu graben? Nanu? wo bin ich denn hier? Was geht hier vor sich? Oh, das tut mir echt leid, ich bin Dickter. Ich habe von der post vergnügt meine Tunnel gegraben, und ehe ich mich versah, bin ich hier bei euch gelandet. Entschuldigung, dass ich euch den Garten so verwüstet habe, das wollte ich nicht. Halb so wild, von Verwüstung könnte ich ja noch nicht sprechen. Heißt das, ihr seid mir deswegen nicht böse? Ja, übertreibt es halt nicht mit der Budelei, nicht jeder sieht das so locker wie wir. Klar, das sehe ich ein, vielen Dank. Aber wo der Tunnel schon mal da ist, könnt ihr ihn gerne benutzen. So, ich mache mich dann auf den Weg. Ich werde meinen Tunnel auch wieder zuschütten. Zuschütten, wenn ich daran denke. Also, man sieht sich. Okay, äh, das ist jetzt ein Shortcut zur Pelipper Post direkt. Dass ich nicht über die Stadt muss. Der ist dann mysteriös versiegelt, wenn Storyplots passieren aus irgendeinem Grund. Intensivticket, man kann zu Makuhita. Zwei Intensivticket, nice. Ja, hier gibt es Hinweise in der Zeitung. Und ja, das sieht dann so aus. Flip! Und wir kommen hier raus. Wieder drei Missionen in der Donnerhallhöhle. Und da sind wir dann auf dem Platz, weil... Warte mal, ich habe ja Scheiße zum Verkaufen. Ich brauche den Aurora-Schleier nicht, deswegen. Lage ich zuerst mal alles hier. Und würde dann gern wieder mitnehmen. Das hier. Der erhöht meine physischen Angriffe. Das wäre also für Tragosso. Und der erholt meine Karp... Nein, der ist scheiße. Den will ich nicht. Der sorgt dafür, dass wenn ich gehauen werde, dass mein Kollege dann diesen Schaden nimmt stattdessen. Das kommt mit, das kommt mit... Zink brauche ich. Und ich will drei Stück mitnehmen, von allem, was mehr als zwei hat. Äh, mehr als eins hat, so. Dann kann ich hier hingehen und jetzt sagen, alles verkaufen, indem ich L und R drücke. So. Tada. Ich habe letztes Mal vergessen, mein Inventar übrigens zu lagern mit dem Geld. Also wäre ich gestorben, wäre alles weggewiesen. <lacht> habe ich gerade gemerkt. Okay, wir kriegen gute Attacken jetzt. Ich lass mal Aeroas weg. Wobei eine Flugattacke ist schon geil gegen Pflanzen. Ha. Ah, ich weiß nicht. Hm. N -n, mach ich nicht, Mache ich nicht. Mach ich? Mach ich nicht. Ich meine. Ich nehm sie mit. Wir holen uns Aeroas los. Das haben und jetzt ist nun die Frage, wer es erlernt. <lacht> ich gebe es mal dir mit. Da kommt halt später noch Mega und Giga Sauger drüber oder Rasierblatt von mir. dann später, das ist eine verdammt starke Attacke meist ruckzuckig brauchst. So. Dann wäre es gewesen. Ich gebe hier mein Geld ab, weil wenn ich jeden Tag etwas in diese card einzahle oder abhebe, kriege ich Items geschenkt. Die nehme ich jetzt einfach mit. So, wir müssen jetzt hier einfach noch mal den Dungeon durchspielen. Wieder in die Donnerhallhöhle. Und dann geht's hoffentlich gleich eine neue Storyplan mal. Tada. Ja, wir gehen einfach direkt weiter. Äh, ich hoffe irgendwie, dass Nintendo da die Soundtracks nicht gestrikt hat, weil ich habe kein Problem damit, dass ich die nicht monetarisieren könnte, weil ich das eh nicht mache. Aber zum Beispiel, jetzt ich habe ja COD, bin ich ziemlich viel am Spielen jetzt gerade. Cool. Call of Duty Advanced Warfare hat Strikes drauf, weil ich Videofrequenzen benutzt habe. Und deswegen bin ich da seit vier Tagen immer wieder am Video äh, nacheditieren, Teile rausnehmen, Texte einfügen, dann wieder hochladen und plötzlich wird mein anderer Videoabschnitt angezeigt, den es vorhin gar nicht gab. Also den Scalwater, der, der mir nicht angezeigt wurde, der dann plötzlich auch wieder nicht erlaubt ist. Das heißt, ich bin da die ganze Zeit am Video hochladen, gucken, wieder editieren. Und ich behalte die alte Videodatei, dass ich einfach in der weiterschneiden kann, aber es ist trotzdem mühsam. Ich habe jetzt Folge 1 gegen viermal hochgeladen und ohne Folge 1 kann ich nicht loslegen. Das heißt, ich bin seit einer Woche dran, Folge 1 immer wieder hochzuladen, damit die vielleicht endlich mal rauskommt. Äh, normalerweise bei diesen Missionen kriegen wir die Items auf dem Stockwerk direkt. Ja, das war jetzt nur so ein bisschen nebenbei von ähm, allgemein. Ich weiß, COD ist nichts mit Pokémon. Das müsste ich dann in den nächsten COD-Videos ansprechen, aber. So, und jetzt habe ich die Frage ja bekommen. Ja, und ich werde dual wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich Pokémon Mystery Dungeon jetzt einen Monat lang laufen lasse, alleine. Oder ob ich zwischendurch was hochlade. Cool. Ah ja, Äpfel muss ich immer mitnehmen, das weiß ich noch. Äh, ihr werdet dann sehen, wenn es soweit ist, aber Äpfel muss ich immer mitnehmen. Minimum einen brauche ich. Ich finde immer viele sind Dungeons, aber Äpfel gehören eigentlich zum Standard-Equipment in diesem Spiel unterdessen. Aber ihr werdet dann schon noch sehen, wieso. Ich will nicht alles spoilern. Ich will eigentlich gar nichts spoilern zu. Ich mag das nicht. So und jetzt muss ich doch aber was. Jawohl, hier Schnellzugriff. Danke. Äh, Schnellzugriff Karte brauche ich einfach gar nicht. Hier. Priorität bei automatischer Fortbewegung, Items unter Treppen, Heil-Items nicht automatisch verwenden, bitte, danke. Ziel Zielausrichtung ist gut, Sprinten bei Gefahr unterbrechen, jawohl. So. Jetzt kann ich hier swappen, was ich will, ich will eine Taktik haben, das ist eigentlich gut. Attacken brauche ich nicht nochmal auf dem Shortcut, das habe ich ja schon. Aufträge sind noch wichtig. Boden will ich einfach, dass ich Items vom Boden schneller mitnehmen kann, dann. So. Ich finde, das ist recht angenehm zum, zum Gebrauchen. Von daher, eben diese Features sind wieder echt angenehm. Nein. Wir gucken uns weiter um und sammeln Items. Und ja, wir sind. Übrigens seht auf der Minimap, das ist etwas, was sich auch stört. Wir haben die ganze Main Story in allen Dungeons. Dieses Items ist automatisch an. Ich kann das nicht abschalten, übrigens. Ja, nee, ist okay. Ja, okay. Ist okay, danke. Äh, ja, ich ziehe einfach alle Items im Dungeon. Das gehört jetzt standardmäßig dazu. Sind einfach... <lacht> ist einfach eine Standardeinstellung für alle Main Story Dungeons dann. Alles mitnehmen. Ja, und der läuft jetzt dann eigentlich nach links zum Item noch, weil wir das sehen und nicht nach rechts zur Treppe direkt. Also der ist schon recht schlau dafür. Boah. Ich hab gesaut. Okay, mein Kopf ist drauf. Immerhin. Rainbow Gummi, yeah, das ist cool. Es gibt es kurz durch. Zwei perfekte Äpfel, perfekt. Ich muss kurz abwischen. Moment. So, tut mir leid. Ja, ich überspringe die Item-Übernahme dann einfach direkt so. Ich denke, das reicht für heute. Ciao, schönen Abend. Bis morgen. Und wir haben einen Traum. Sehr schön. Träume ich etwa schon wieder? Das ist wieder dieses Pokémon. Nanu, versucht da etwa jemand mit mir zu sprechen? Ich kann dich nicht verstehen. Wer bist du? Was willst du mir sagen? Alles wackelt auf einmal. Ist es etwa ein, ein Erdbeben? Oh nein, es wird schlimmer. Für einen Traum fühlt sich das ziemlich echt an. Hm. Am nächsten Morgen. Hallo, kannst du mich hören? Ähm, du bist Adi, nicht wahr? Oh, du kannst mich ja gar nicht sehen. Wie unhöflich von mir. Schön, dich kennenzulernen, ich bin Dictory. Während des Erdbebens gehört letzte Nachgeschalt, was fürchterlich ist. Mein Sohn Dicta wurde angegriffen. Was? Dicta? Er wurde auf die Spitze eines großen Berges entführt. Leider komme ich da nicht hin. Es ist einfach zu hoch für mich. Deswegen bitte ich dich um Hilfe, Adi. Dicta wurde von einem Pokémon namens Panzer entführt: einem üblen und durchtriebenen Schuft. Du musst vorsichtig sein. Ich zähle auf dich. So, und jetzt muss ich aber los. Hm. Das ging so schnell, ich konnte nicht mal Nein sagen. Andererseits lässt mich das Schicksal von Dikta auch nicht kalt. Da hab ich wohl keine Wahl. Dann, dann mal los. Ja gut, gehen wir Dikta retten. Guten Morgen, Adi. Was, jemand hat dich gebeten, einen Rettungsauftrag zu übernehmen? So ist es. Mein Sohn Dikta wurde entführt. Er wurde auf den Gipfel des Stahlbergs gebracht. Bitte helft meinem Kind. Auf Wiedersehen. Hm, da fällt mir ein. Dick, das ist doch das Pokémon, das hier den Tunnel gegraben hat, oder? Und der Kleine soll entführt worden sein. Da müssen wir doch helfen. Ja. Müssen wir das? Müssen wir. Machen wir natürlich auch. Keine Sorge. So, wir gehen zuerst shoppen. Wie immer, nein, halt's mal auf. Hallo, ich würde gern alles wieder hier reinschmeißen. Und dann die Hälfte wieder abholen. <lacht> äh, Äpfel behalte ich, da brauche ich. Sinelbeam brauche ich nicht so viel. Persiv und so behalte ich gar nicht mehr, habe ich gemerkt, lohnt sich nicht. Die behalten wir. Schlafsamen braucht man nicht. Und Plusivsamen sind lustig, wenn ich sie gerade im Dungeon habe, aber so will ich es nicht haben. Okay, das war's. Jetzt wäre ein Felswurf halt noch geil von dir, Kumpel. Aber ich habe eh nicht genug Geld dabei. Ich muss mal gucken, vielleicht verkaufe ich Intensivtickets, wenn er es gerade hat. Okay, er hat es nicht. Aber was? Der kann Steinkante nicht lernen, müssen das? Scheiße. Achso, das ist eine Hyperstrahl für physisch, genau. So, äh, dann. Ich muss bei dem eh immer vorbeigucken, wer da hat noch Event-Items, die ich brauche teilweise. Also der, der Violette, nicht der Grüne. Das weiß ich gerade, der hat Event-Items. Jawohl. Hallo, nobile Cat und äh, ich würde gern Geld einzahlen. Top-Ater. Nein, danke. So, äh, für unseren ersten Boss gehen wir noch kurz leveln. Ja, ja, leveln, meine ich. Kraftbandana mitnehmen. Äh, und die kann ich im Dungeon dann später trinken, die nehme ich danach mit. Jetzt müsste ich eigentlich... Hier komme ich gar nicht in die Menüs rein. Kraftbandana nicht wegwerfen, auf keinen Fall, bitte. Ich kann denen immer noch keine Items geben, dieses Menü stimmt. Ja, unsere Tutorials natürlich, weil wichtig, dass wir alles lernen, aber es gibt viel gute Items. Ein Fliehob mitzunehmen lohnt sich immer, finde ich. Weil wenn wir mal verkacken, muss ich wegkommen. Habe ich zwar fast nie gebraucht bis im letzten Dungeon. So, ich kann ihn schubsen. Wenn ich B gedrückt halte, dann wechsle ich in mir die Position. Ja, das war jetzt, also zum Glück haben wir ein Tutorial dafür bekommen. Das war jetzt nichts, was ich äh, selber rausfinden könnte. Also ich meine, das hätten wir jetzt wirklich nicht das Tutorial verpacken müssen. Ich halte ein B gedrückt. Zack. Zack. Nein. So. Tada, ich kriege Items. Ja, wir müssen das mal kurz machen, weil die Items sind gut, die wir kriegen. Goldband, das gibt mega viel Geld. Ja, ich glaube, das lohnt sich schon, die Tutorials zu machen, leider. So, ähm. Blickrichtung ändern ist einfach Y. Ui. Cool. Erst das Wache, dann das... Danke. Weißt du, die können mich one-hitten. Das machen die auch, dann habe ich das Tutorial verloren. Aber wenn ich es äh, hitte, dann kriegen die 15 LK-Schaden und sterben direkt. Okay, das ist ein mühsames Tutorial, da habe ich mehrfach resetten müssen. Ihr seht gleich, wieso. Da muss ich hin. Ich wollte dazu hastig werden irgendwann und hab's dann verkackt. So. Das ging ja ganz einfach hier. So, und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen leveln. Ja, ja. Äh, wenn man einen Doppeltyp hat, kann man Wen hatte ich vorhin? Äh... Ah nicht, hier, ich, Es gibt Doppeltypen danach später. Äh, Starter haben keine Doppeltypen. Äh, da kann man dann auswählen, welchen... welches Training man absolvieren möchte. Ah, ja, da hat er keine range Tag. Mit Knochen ging das voll einfach. Ich habe einfach meinen ganzen Dungeon auseinandergenommen, so. So, das war's. Knochenkeule, es ist jetzt normalerweise Knochenkeule, ein Glück, aber wenn ich auf Distanz bin, dann halt nicht. Deswegen war Knochen mal ganz gut. Hey, fick dich! Boah, das war knapp. So. Das Problem ist ein Monster haben, wo in 10 Pokémon gleichzeitig Statusattacken einsetzen, dann läuft die Zeit halt einfach ab. Ja. Eben, das, im alten Mystery Dungeon hatte man wenigstens noch die Dungeon-Bosse. Es äh, war ein bisschen interessanter meiner Meinung nach, weil ich einfach sagen konnte, ja, ich gehe jetzt in den Dungeon rein, dann mache ich zwei Ebenen, auf der dritten Ebene stehen drei Bosse, die muss ich besiegen. Und dann habe ich den Dungeon geschafft. Und das gibt's jetzt hier einfach nicht mehr. Hier bei ich einfach L und A. Und hier kein L zu drücken, ist einfach zeitmäßig Schwachsinn. Entschuldigung. Weil du einfach so langsam läufst sonst. Stirb, stirb, stirb, stirb! Jawohl. Immerhin noch EP dafür. Äh, ich schicke Abo noch einmal rein und dann den, das letzte Ticket behalte ich, glaube ich. Wobei, nee, ich kann mich eigentlich selber nochmal pushen einmal. Ja, ne, wir schicken ja Gabo noch einmal rein, dann ist langweilig sonst. So. Wenn, dann mache ich das zwischen den Folgen noch, aber da, ja. Ich will eigentlich möglichst wenig zwischen den Folgen machen momentan. Und ja, ich würde Absorber jederzeit gegen Rasierblatt austauschen, wenn ich den krieg später. So. Ja, wie gesagt, das ist das Letzte, was ich mache. Hm. Ich finde es ein bisschen sch sehr schade, was sie draus gemacht haben. Irgendwie hat es einfach diese, ich weiß nicht, diesen Training-Swipe-In-Grind, den man hatte. Weil man konnte gut leveln da drin, aber es war halt abartig schwer teilweise. Vor allem dann später, wenn man dann gegen die verschiedenen Teams kämpfen konnte. Da konnte man auch gegen das Team von Simsala und so kämpfen, gegen Team Übel, gegen alle Teambosse eigentlich. Nein, das ist langweilig. Ja, ich guck mal kurz, wie viel Geld mir das billigste Ticket gibt, wenn ich es verkaufen würde. 100. Ah ja, das geht ja. Absolut nix. Ähm, ich lage alles. Dann verkaufe ich das nächstes Mal, wenn wir wieder in den Shop gehen. Nächste Folge. Also, nicht nächste Folge, aber nächste, nächste Shopping-Tour. Ein Top-Elixier, Sinaelbären... Den mini beleber die zwei nehme ich mit. Drei Stück, Maximum. Ein fleer nehme ich mit. Und das wär's. Ciao. Hab ich noch Geld? Nein. Perfekt. Äh, wir holen uns trotzdem Missionen ab bei Pelipper, weil... Das wird trotzdem jeden Tag resettet, die muss ich ja nicht heute machen. Vier von acht habe ich angenommen. Cool. Plipp, und los geht's. Besonders viel zu holen gibt. Ja, die Donnerhallhöhle ist ein Geldbunker so gesehen, aber... Oder ein Itembunker, aber das lohnt sich jetzt nicht. Ich will die Story machen. Keine Angst, die, die werden immer da sein. Da werden wir. Der Stahlberg. Klickt aber auf den Gipfel, schleppt ganz genau. Der Gipfel befindet sich auf Ebene E9. Danke für eure Hilfe. Auf Wiedersehen. Mhm. Ähm, okay, auf geht's. Stahlberg, E1. Ja, wir, wir holen mal die Items. Das Ding hat einfach Range, das ist voll geil. Ach, zweimal und er überlebt, ist nicht schlecht. Friss nochmal. Algekabor einfach alles weg. Wir gehen weiter. So, das war schon Ebene E1. Ja, dass man nicht mehr selber rumlaufen muss, äh, nimmt einem halt sehr viel Zeit vom Spiel weg. Macht es aber gleichzeitig auch angenehm, aber ich kann auch selber laufen natürlich. Ich finde es nur angenehm. Ich bin faul geworden für dieses Spiel dann tatsächlich, wenn es schon geht. Ja, ich muss mir eh noch, ich werde jetzt, weil ich Pokémon Schild habe für mein Privat, werde ich wahrscheinlich Pokémon Schwert noch irgendwann holen und das kann ich dann jetzt playen. Mal schauen. Oh man, der eine andere Range Attack bisher. Ich wollte Steinhagel haben, aber das gibt's nicht. Felswurf wäre auch cool gewesen, aber Steinhagel ist, glaube ich, stärker. Ich weiß aber unterdessen stocken sie alle mit so guten Hit-Attacken -Attack aus, dass man gar nicht mehr viel deaktivieren muss in Story-Teams. Ah ja, da fängt ein Pokémon daneben, da kann ich das Item nicht holen, stimmt. Ja, okay. Los! Ebene E9 hat er gesagt. Ich bin jetzt bei einer Zeit, wo ich sagen könnte, ich kann die Folge beenden. Theoretisch. Und den Dungeon ein bisschen spielen. Dann melde ich mich entweder, wenn was ist, oder wenn ich fertig bin im dem Dungeon. Ich habe das Gefühl, es wird nicht viel spannender. Und ich finde die Dungeons auch... Es macht Spaß, da durchzulaufen. Aber es passiert halt nicht so viel. Aber klar, das, was passiert, ist schon cool, eigentlich. Tja. Ja, ich hab... Ich bin unsicher, ob ich irgendwas schneiden will, ehrlich gesagt. Weil irgendwie finde ich halt, das ist ein Teil der Erfahrung bei diesem Spiel, dass man dann die Dungeons und so hat. Irgendwie macht es das, das was aus. From der Grind, wenn es ein Story Dungeon ist. Für repetitive Levels Dungeons. Ich bin fast tot. Alter, what the fuck? Äh, willst du... Anschein will Villa kein... Ja, okay. Ich wechsle wieder auf Adi. Habe ich meine zwei Tränke mitgenommen? Ja, habe ich. Cool. Ich kann Attacken-Genauigkeit geben. Dann habe ich gar nicht gedacht, weil die Knochenkeule ist scheiße ungenau. Und Spezialverteidigung. Wer hat weniger Spezialverteidigung? Ich. Hau rein. Ah, warte mal. Ja, okay, auf die Attacken komme ich so nicht, aber ist okay. Ah doch, klar komme ich auf die Attacken. Ich habe ja Team-Info und dann komme ich auf So. Ja, wie ihr seht jetzt oben rechts, das Genauigkeit ist ein bisschen höher. Ja, ich lasse die mal ohne AP ein bisschen rumlaufen, dann benutzen die andere Attacken. Weil sonst wird immer nur noch dieselbe Attacke gelevelt, das ist ein bisschen doof. Weil wenn wir auf den Boss-Ebene kommen, werden wir eh geheilt. Das weiß ich unterdessen, das war damals nicht so im alten Spiel. Und ich sag damals, weil das erste Mystery Dungeon ist scheiße alt. Auf dem Gameboy noch, ich weiß gar nicht mehr wann. Das war auf dem Release von DS und das müsste so um 2007, 2008 um... Ne, warte mal. 06? War das um 06 rum? Ich weiß es gar nicht mehr. Google... Lauf. Mystery Dungeon. Rot. Nein, keine Cheats, bitte. Den Blau und Rot da. Wann kam das raus? 2006. Doch, 2006. 2016 auf der Virtual Console. Ach was, das gibt's auf der Virtual Console? Wie geil. Wieso weiß ich davon nicht? Ja, okay, der wird jetzt einfach Wirbel spammen. Ist auch nicht besser. Äh, ich würde gerne meinen Kraftbandana endlich anziehen. Das habe ich die ganze Zeit vergessen. Ein bisschen mehr Angriff rein. So, nach diese Ebenen. Und ich beende. Sobald wir bei der Treppe sind. So, mein Magen ist fast leer. Jetzt haben wir den Apfel aufgenommen. So. Also, ich bende die... F ah, da ist noch ein Item. Moment, stopp. Das war zu spät. Scheiße. Weil, wenn sein Magen leer ist, heilt sich seine, seine KP auch nicht mehr. Es gibt eine Fähigkeit, die dann verhindert, dass es passiert. Das war ein Critical. Cool, also ich beende die Folge. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn es dann zu Panzeräuerung geht. Danke fürs sein. Ach da, wir haben einen Retter ran. Unten links haben wir ein Abzeichen. Kriegen wir danach ein paar EP drauf, hoffentlich. Ja gut, also, bis zum nächsten Mal. Cheerio!